Kurz erklärt, AdWare. AdWare ist Software, die Werbung auf Ihrem Computer anzeigt. Das ist nicht unbedingt gefährlich, aber oft nervig. AdWare ist oft in kostenlosen Programmen enthalten. Meist machen Sie in regelmäßigen Abständen dafür Werbung, die Premium-Variante des Programms zu kaufen und verschwindet wieder, wenn das Programm entfernt oder doch die Premium-Variante gekauft wird. Problematisch wird sie erst, wenn sie mehr tut, als sie soll. Also Daten sammeln, auf den Browser zugreifen oder den Benutzer ausspionieren. Bei der Entfernung von Adware können viele Antivirenprogramme helfen.